dann versuche ich nur einmal den ähm, Bildschirm mit Ihnen zu teilen. So, den sollten Sie jetzt sehen können. Ja, super, ausgezeichnet. Ja, dann herzlichen Dank, äh, dass ich da heute dabei sein darf und ein paar Worte über die Geräteinitiative ähm, verlieren darf. Ähm, ich ich bin heute da, um Ihnen einfach einen kurzen Überblick zu geben über die Angebote, die es von unserer Seite, also ÖAD-seitig sozusagen zur Geräteinitiative Digitales Lernen gibt. Ähm, ich glaube, die Runde ist relativ klein, also wenn es irgendwelche Zwischenfragen gibt oder so, dann äh, können wir die gerne auch äh, zwischendurch äh, Quasi stellen, also ich glaube, der Herr Rippel wird das dann eh ähm, quasi anmoderieren oder aufnehmen, wenn es da Fragen gibt. Also ich würde Sie da einladen, wenn irgendetwas ist, dass Sie da einfach gerne ähm, mich auch dazwischen fragen. Äh, kurze Agenda, also ich werde äh, ganz kurz einen Überblick geben, Geräteinitiative Digitales Lernen beim ÖAD. Ich glaube, den meisten von Ihnen wird die Geräteinitiative ein Begriff sein, aber ich werde es äh, einfach einmal hinein äh, starten, einen ganz einen groben Überblick dazu geben. Und dann einfach auch auf unsere Angebote da im Konkreten eingehen. Dann ist wieder Zeit für Fragen und also für Ihre Fragen. Und im Anschluss hätte ich auch noch ein kleines Formular vorbereitet, falls Sie ein bisschen, also ein paar Rückmeldungen vielleicht für uns haben, Feedback, Ideen für uns haben, wie wir sie noch besser im Rahmen der Geräteinitiative Digitales Lernen auch unterstützen können. Für diejenigen, die es äh, noch nicht kennen oder für die es äh, vielleicht auch schon länger her ist, dass sie es gesehen oder gehört haben, also die Geräteinitiative Digitales Lernen ist eingebettet in den Acht-Punkte-Plan für eine digitale Schule des BMBWF ähm, und beinhaltet quasi den Punkt 7 und den Punkt 8, digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler und digitale Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, diese Übersichtsgrafik zeigen wir bei unseren Webinaren auch immer ganz gern her, weil das einfach schön zeigt, was für einen Weg die Schulen seit Oktober 2020 bis jetzt äh, im Zusammenhang mit dieser Geräteinitiative auch gegangen sind. Ähm, ich würde jetzt auf die Punkte nicht im Detail eingehen, aber ich finde es zeigt ganz schön, es ist ein, ein, also auch schon ein recht langer Weg gewesen. Da sind schon einige äh, Dinge passiert in, diesem, in dieser Zeit und quasi vom Aufruf äh, zum, zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Geräte auch dazu an den Schulen ankommen, sind einige ähm, Fortbildungen passiert, es sind äh, Steuerungsgruppen geformt worden, ähm, es sind MOOCs absolviert worden ähm, und es sind Digitalisierungskonzepte formuliert worden und es sind einfach ganz viele ähm, spannende Dinge passiert und die Schulen haben hier wirklich sich äh, ja einfach auch schon sehr, sehr intensiv vorbereitet und deswegen sind wir äh, sehr froh, dass wir da auch mit begleiten dürfen. Und ähm, auch weiterhin da jetzt Angebote auch äh, vorbereiten dürfen, die, die sie noch hoffentlich gut weiter begleiten. Das ist jetzt mittlerweile auch schon äh, eine Grafik, die ein bisschen äh, überholt ist, beziehungsweise zeigt, was jetzt seit Schulbeginn in diesem Jahr passiert ist, wobei ich dazu sagen möchte und deswegen habe ich es jetzt auch gebracht oder mitgebracht, dass diese, diese Themen hier, quasi die Auslieferung der Geräte an die, an die Schulen und die Inbetriebnahme beziehungsweise die Ausgabe der digitalen Endgeräte an die Schülerinnen und Schüler jetzt bei vielen Schulen, also teilweise schon passiert ist und teilweise quasi gerade passiert oder in den nächsten Wochen noch passieren wird und dass hier einfach auch parallel die Integration ins Mobile Device Management stattfindet äh, dass die erziehungsberechtigten hier die allgemeinen vertragsbedingungen unterfertigen und dann äh, eben die ihren eigenanteil bezahlen beziehungsweise sich da auch äh, um, Be um befreiung ansuchen und daneben diese geräte auch an die schülerinnen und schüler übergeben das heißt das ist einfach auch ganz kurz äh, für diejenigen von ihnen die vielleicht auch oder wo die Schule gerade vielleicht nicht an der Geräteinitiative teilnimmt, auch ein interessantes äh, Start, also Bild sozusagen, wo stehen die Schulen jetzt gerade im Moment. Ähm, genau. Vielleicht als Überblick 1502 äh, Schulen, das sind Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Sonderschulen, nehmen im Moment an der Geräteinitiative Digitales Lernen teil. Äh, das sind von 82 Prozent in Vorarlberg bis zu 100 Prozent in Tirol und im Burgenland. Das ist eine ganz, also es sind ganz, ganz viele Schulen in Österreich, die hier an der Geräteinitiative teilnehmen. Einfach auch das für Sie einfach zum Überblick. Und äh, die Verteilung der unterschiedlichen Gerätetypen ist, ist vielleicht auch ganz spannend. Also man findet all diese Grafiken auch bei uns auf der Website zum Download. Sie nehmen äh, hauptsächlich äh, Windows, also haben sich schon für Windows Notebooks entschieden, aber ähm, 27% Prozent auch für iPads und 22% Prozent für Windows Tablets und auch Refurbished Notebooks, äh, Android Tablets und Chromebooks sind dabei. Das heißt, das ist ein sehr buntes Bild. Und die, damit die Schulen eben auch die Möglichkeit haben, hier nach ihren äh, persönlichen äh, Vorstellungen dann auch die, die, die Endgeräte im Unterricht zu integrieren. Gut, also das war jetzt quasi mal grob äh, ein, ein Blick auf die Geräteinitiative. Was sind die Aufgaben des ÖRD? Ähm, Im Grunde unsere Aufgaben sind hauptsächlich die Kommunikation der Geräteinitiative voranzutreiben, das heißt ähm, Webinare zu veranstalten, Fokusgruppen zu veranstalten, wo man sich informieren kann über die Geräteinitiative digitales Lernen oder uns eben auch Input geben kann dazu, wie wir ähm, die unterschiedlichen Zielgruppen, das sind in erster Linie eben äh, Schulen, äh, Lehrkräfte, Direktorinnen, Direktoren, IT die Kustodinnen, die Kustoden und andererseits die Erziehungsberechtigten, wo sie sich einerseits informieren können, wo sie aber andererseits auch uns Input geben können dazu was wir äh, vielleicht noch an zusätzlichen Angeboten auch knüpfen können, um die Schulen noch besser zu begleiten. Zusätzlich dazu gibt es unsere Website, wo wir den Anspruch haben, dass man die Informationen, die gerade relevant sind rund um die Geräteinitiative, einfach alle an einem Ort auch findet. Äh, außerdem der Newsletter, der regelmäßig informiert über Neuerungen der Geräteiniti zur Geräteinitiative, ähm, Social Media Plattformen des ÖRD und aber auch unsere Projektkommunikation. Damit ist jetzt gemeint, dass wir zu gewissen aktuellen wesentlichen Themen, Aussendungen verschicken an die Ansprechpersonen, die uns in der sogenannten Applikation äh, zur Verwaltung der Geräteinitiative Digitales Lernen genannt worden sind. Ähm, außerdem haben wir, und das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt für uns auch, einen Third-Level-Support eingerichtet. Das heißt, äh, das ist äh, die Hotline, an die man sich einerseits schriftlich und andererseits auch äh, telefonisch melden kann, wenden kann, wenn man Fragen rund um die Geräteinitiative für digitales Lernen hat. Außerdem begleiten wir äh, die, das Projektteam im BMBWF im Rahmen von verschiedenen Arbeitsgruppen und haben einen Bildungspreis äh, ins Leben gerufen, Klasse Lernen, der in Kooperation auch mit dem BMBWF BWF und da als Elektroniker ähm, im nächsten Jahr veranstaltet wird und zu dem man sich ab nächster Woche ähm, anmelden kann. Dazu habe ich nachher auch noch ein paar Folien mitgebracht, äh, damit ich Ihnen da einen kurzen Überblick geben kann über diesen Preis. Die nächsten Webinare, zu denen man sich auch jetzt schon anmelden kann, sind wieder Webinare, die wir in Kooperation mit CFA Internet abhalten. Einmal technische Tipps für mehr Sicherheit im Netz. Das findet am 13.01. statt. Ähm, dann gibt es wieder auch ein, ein Webinar ähm, zu, mit Impulsen für Lehrerinnen und Lehrkräfte, wie sie quasi ähm, die Geräteinitiative jetzt auch in Ihren Unterricht oder die Geräte in ihren, die Geräteinitiative, nicht zwangsläufig, aber die Geräte in Ihren Unterricht integrieren können. Ähm, und dann wird es auch wieder ein Webinar äh, mit Safer Internet geben, wo das für Erziehungsberechtigte gedacht ist, wo es ein bisschen darum geht, worauf kann ich als Elternteil achten, um die Geräte, in, äh, die Geräte dann auch zu Hause, ähm, dass sie zu Hause gut verwendet werden, beziehungsweise auch, äh, dass man vielleicht Regeln aufstellt, äh, damit die Kinder sie eben auch nur in dem Rahmen verwenden, in dem man zu Hause vielleicht möchte, dass sie verwendet werden. Genau, zu diesen Webinaren kann man sich jetzt äh, schon anmelden. Da freuen wir uns natürlich, wenn Sie das tun und wir dann ähm, auch wieder einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort begrüßen dürfen. Außerdem äh, ist im Moment eine Aussendung an die Schulen hinausgegangen. Da gibt es äh, Plakate für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrerinnen und Lehrer, die dann im Schulgebäude auch aufgeklebt, ähm, also ja, an, äh, befestigt werden können und, und hilfreiche Tipps äh, zu, für den Umgang mit den Geräten bereitstellen. Außerdem ist ein Folder für den Bildungspreis an Schulen ergangen und äh, wir haben auch eine weitere Aussendung geplant, die dann im Beginn des neuen Jahres an die Schulen ausgeschickt werden wird, wo es dann einfach neue Informationen wieder zum ähm, quasi Ablauf im Jahr 2 der Geräteinitiative geben wird. Die Frage, ähm, wo Sie antworten auf auftretende Fragen finden, ähm, hab, haben wir auch hier auf dieser Folie für Sie zusammengefasst, also einerseits ähm sind immer die FAQs auf unserer Website ein guter Tipp, um allgemeine Fragen zur Geräteinitiative beantwortet zu finden. Zusätzlich dazu gibt es den von mir vorhin bereits erwähnten Support, wo man im Grunde alle Fragen rund um die Geräteinitiative einmal hinsenden kann. Das ist digitaleslernen.oerd.at und unter der Telefonnummer, die Sie da sehen können, sind wir auch von Montag bis Freitag erreichbar. Was mir da nur immer wichtig ist auch zu erwähnen, ist, dass Fragen zu zum technischen Support der Geräte für uns nicht oftmals nicht direkt beantwortbar sind. Da müssen wir Rücksprache halten. Das heißt, das wäre ähm, super, wenn solche Anfragen, insbesondere via E-Mail, an uns ergehen. Ähm, und pädagogische Anliegen sind natürlich weiterhin äh, bitte an die Bildungsdirektion auch zu, zu richten. Und wenn es Fragen geben sollte zum Mobile Device Management, dann ist dafür jetzt auch ein expliziter äh, Mobile Device Management Support vom BMBWF eingerichtet worden. Sie finden diese Kontaktinformationen zu diesem MDM Support auch bei uns auf der Website. Der ist direkt unter der Information zu unserem Support äh, auffindbar und da muss man sich registrieren. Der ist insbesondere gedacht für die Kustodinnen und IT-Kustoden. Das heißt, es hilft Ihnen auch sehr dabei, eine zügige Antwort sozusagen zu bekommen, wenn Sie da auch dann diese MDM-spezifischen Fragen direkt an diese Stelle richten. Gut, dann habe ich eben, wie gesagt, ein paar Informationen zu dem Bildungspreis auch mitgebracht. Grundsätzlich ist die Zielgruppe des Bildungspreises, sind Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler, die gemeinsam hier einreichen können. Also für uns ist ganz wichtig, dass das quasi kein, kein Preis ist, wo Einzelpersonen sich darum bewerben können, sondern dass das einfach etwas ist, was man als gemeinschaftliche Aktivität im, im Unterricht quasi ja, also ausführt und dann eben sich auch für diesen Preis da bewirbt. Und zwar geht es dabei um den kreativen, innovativen und nachhaltigen Einsatz der digitalen Hilfsmittel im Unterricht. Ähm, der soll dadurch gefördert werden. Und der Preis wird erstmals äh, mit dem Schuljahr 21, 22 ausgeschrieben und dann im Rahmen der Verleihung der, äh, des Prias Elektroniker im September wird dann ähm, auch jeder Preis vergeben. Teilnahmebedingungen ist, dass äh, hier die Schulklassen äh, bzw. Schülerinnen-Teams der Sekundarstufe 1 und der vierten Klasse Volksschulen hier teilnahmeberechtigt sind. Ähm, und wie ich gerade schon erwähnt habe, eingereicht wird hier als Team. Das heißt, die Lehrkraft äh, würde dann gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern äh, diesen Preis einreichen. Was da auch ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich. Äh, unbedingt betonen will, auch in diesem Rahmen ist, uns ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Preis unabhängig ist vom Digitalisierungsgrad des Schulstandortes. Also es geht wirklich nicht darum, hier jetzt jene Schulen ähm, zwangsläufig, ich meine, natürlich ist das möglich, dass auch diese Schulen gewinnen, aber dass man jene Schulen auszeichnet, die jetzt schon über einen langen Zeitraum äh, quasi digitalisiert sich, sich digitalisiert haben und da jetzt schon viele Projekte auch umgesetzt haben, sondern für uns ist da auch wichtig, wirklich auf den Prozess zu schauen, den eine Schule durchlaufen hat und dass sehr wohl auch Schulen ähm, quasi äh, die Möglichkeit haben, diesen Preis zu gewinnen, die vielleicht jetzt erstmalig gestartet haben mit den Geräten. Das heißt, wir wollen wirklich auch äh, jene Schulen hier zur Teilnahme motivieren, die sagen, für uns ist das alles neu, wir sind da noch sehr stark am Anfang bei dem Prozess wird die Jury sehr auf den Prozess, äh, bei diesem Preis wird die Jury sehr auf den Prozess schauen, den die Schule hier durchlaufen hat. Und wenn man da jetzt ja, sich, sich hohe Ziele steckt und die dann äh, da auch gut belegen kann, dass man, dass man sich dass man da sich weiterentwickelt hat, dann ähm, ist das eigentlich das Schönste. Und dementsprechend, genau, freuen wir uns einfach, wenn da auch Schulen einreichen, die erst frisch ähm, jetzt die digitalen Endgeräte an die Schule bekommen haben. Genau, auf das würde ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen. Sie können das alles äh, bei uns auf der Website nachlesen und auch auf der Website DAS Elektroniker, aber wichtig sind eben, wie, wie erwähnt, ähm, die Transformationsprozesse, die Entwicklung die die Schulen durchlaufen haben, auch die Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang jetzt insbesondere gemeint, dass das wirklich nachhaltig am Schulstandort auch integriert wird, die Digitalisierung und der Einsatz der digitalen Endgeräte, aber auch, dass es etwas Neuartiges ist, dass man irgendwie innovative Ansätze dafür verwendet hat und die Kreativität ist natürlich auch ein ganz entspannender Faktor. Es wird bei dem, im Rahmen des Bildungspreises äh, ein Hauptpreis zu 10.000 Euro vergeben und zwei Auszeichnungen zu jeweils 5.000 Euro und zusätzlich äh, werden noch sieben Anerkennungen ähm, ausgesprochen. Das heißt, ähm, das ist auf jeden Fall etwas, wo auch mehr, äh, mehr verschiedene spannende Projekte dann ausgezeichnet werden. Und genau das habe ich, glaube ich, vorher auch schon erwähnt, dass also ab, äh, ab Montag ist es möglich, dass Sie sich da auch dann dafür bewerben. Aber es ist der Schluss für März geplant. Ähm, das heißt, äh, es ist jetzt auch noch Zeit, sich da Gedanken drüber zu machen, ob man da vielleicht mitmachen und etwas einreichen möchte. Genau, so viel einmal von meiner Seite. Ähm, ich freue mich, wenn es jetzt noch Fragen äh, zur Geräteinitiative oder zu den vorgestellten Angeboten gibt und hätte dann danach nur noch eine kurze Folie, ähm, Herr Riebel, wenn das möglich ist, um, um einfach auch noch einmal um Feedback zu bitten für unsere äh, Angebote, weil wir uns halt immer auch sehr freuen, wenn uns da jemand äh, Rückmeldung gibt. Und genau. Ja, Frau Feldmann, vielen Dank äh, für die Präsentation. Ähm, Zwei Sachen. Das Erste, was uns freuen würde, ist, wenn auf Ihrer Supportfolie vielleicht auch E-Education vermerkt wird bei pädagogischen Anliegen. Denn äh, die sind natürlich jetzt äh, einerseits vielleicht in der Bildungsdirektion angesiedelt, aber dadurch, dass wir als Initiative ja genau äh, diese Schnittstelle bedienen, also äh, Technik, Technologie, äh, Digitalität und Pädagogik, äh, also, sehen wir uns auch als Ansprechpartner in dieser äh, Situation. Aber ich möchte einmal darauf hinweisen, dass wir eine sehr gute Kooperation haben, nachdem wir ja auch vernetzt sind über einige Mitarbeiterinnen, die da sich laufend austauschen. Ja, ähm, das Zweite. Ähm, Gibt es bisher Schwierigkeiten aus Ihrer Sicht bei der Geräteinitiative oder nicht? Dass wir einfach sozusagen auch in der Realität in Österreich, einmal schauen. Ein paar Hintergründe wissen wir ja alle gemeinsam, aber was ist Ihre Wahrnehmung? Ist das sehr gut im System? Kommt das schon gut an? Braucht es noch etwas? Wie ist da Ihre Einschätzung? Das ist eine spannende Frage. Also grundsätzlich äh, habe ich das Gefühl, dass sich sehr, sehr viel, sehr viel tut. Ich meine, wir haben natürlich äh, bei uns, äh, bei uns kommen ganz unterschiedliche äh, Sachen an. Ja? also einerseits sehr viel positives Feedback, dass äh, das Geräte sehr schnell äh, angekommen sind und Fragen recht zügig beantwortet werden. Andererseits natürlich auch, äh, sie wissen wahrscheinlich, die Schulen kriegen zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Geräte, das heißt, manche Schulen fragen dann eben auch nach. Äh, bei, Wann, wann, wann sie dann eben auch sozusagen an der Reihe sind. Also, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven, die wir da zu sehen bekommen. Aber ich würde sagen, ähm, ja, also, dass, dass ich eigentlich einen sehr, einen sehr guten Eindruck davon habe, wie es im Moment abläuft und dass die, ähm, ja, dass, dass viele, sehr viele Schulen auch schon begonnen haben, die Geräte an die Schülerinnen und Schüler auszugeben, da teilweise auch schon äh, quasi auch hergezeigt haben. Also, wir haben jetzt zum Beispiel einen neuen Newsbeitrag bei uns auf der Seite von einer Schule, die, die gefilmt hat, wie sie, den, wie sie die digitalen Endgeräte an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben hat. Also von der Stimmung her hätte ich einen recht positiven Eindruck gewonnen. Ja? Uh, wird auch uh, sicherlich sein, wo es uh, funktioniert. Ich weiß, dass es ein paar Punkte uh, gibt, uh, wo die Geräte noch nicht bereitgestellt sind aufgrund der Lizenzen, die noch nicht uh, zugeteilt sind. Aber ich sage mal, das sind jetzt so also Anfangsschwierigkeiten, die und auch letztendlich uh, uh, noch nicht alle Geräte dort sind, wo sie sein sollen, uh, aber das sind Anfangsschwierigkeiten, uh, die uh, da jetzt mal uh, existieren, aber woraus wir auch lernen können. Aber grundsätzlich ist das ja eine riesengroße Initiative und uh, beneidet uns auch das Ausland darum. Und äh, ja, ähm, glaube ich, dass es schon einen sehr starken Digitalisierungsschub äh, auch gibt. Äh, unser Anspruch, heraus, die Herausforderung ist natürlich dass wir schauen, dass das dann äh, zusätzlich zu dieser äh, Hardware-Initiative auch eine pädagogische Initiative wird. Und dass sozusagen wir dann sehr stark auf den Aspekt der Unterrichtsentwicklung auch äh, fokussieren. Wichtig ist selbstverständlich, einmal diese Basis zu etablieren, dass mhm. die Infrastruktur existiert, dass die Geräte funktionieren, dass die MDMs aufgesetzt sind. Und wir aber dann mit, äh, bei Education, mit unseren Fortbildungen, genau auf diese Didaktik, äh, auf diese Fachdidaktik, die digitale, äh, dann fokussieren. Mhm. Aber wir sind da, glaube ich, beide äh, auf sehr gutem Weg. Und äh, ich teile da Ihre Einschätzung durchaus. Gibt es irgendwie äh, noch Fragen aus dem Publikum? Ich schaue ein bisschen in den Chat. Da ist der Martin Erian. Ähm, genau, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der da noch kommt. Und zwar der Digi Concept der hier sehr äh, gut platzierte äh, Maßnahme ist, äh, denn äh, Schulentwicklung ist eindeutig dabei äh, im Rahmen der Gerätinitiative. Das muss mit betrachtet werden. Und ähm, da gibt es jetzt sozusagen dann auch genau diese Dreiteilung ÖRD, äh, die dann sozusagen äh, die, die Gerätinitiative operativ über hat. Die äh, virtuelle PH, die diesen Digi-Concept MOOC-Inhalt mm -mm. vorbereitet und E-Education, wo wir dann operativ wieder äh, unsere Digitalisierungskonzepte äh, erstellen mit unserem Digi-Concept-Assistent. Also wir reden hier von einer Vielfalt an Angeboten, ja. die eigentlich äh, Schulen zur Verfügung stehen. Ja. Ja, äh, war aber jetzt keine Frage von Martin, sondern ich sehe, dass das einfach der Hinweis war. Aber das ist ein sehr guter Punkt, äh, diese Werbung hier anzubringen, denn, ähm, wie der Martin äh, Bauer äh, vorher schon erwähnt hat, äh, ist, äh, sind diese MOOCs, also der Distance Learning MOOC und äh, der die Concept MOOC, der jetzt in der Neuauflage ist, äh, die erfolgreichsten MOOCs äh, in Österreich bisher. Und hm. das ist ja auch etwas. Ja. Ich gebe zu, ja. Problem sehe ich das gerade im, Job, äh, im Chatverlauf, äh, dass sozusagen wir jetzt wieder mit der Lockdown-Situation konfrontiert mhm. sind. Und da wird sich natürlich die Frage stellen, wie äh, die Geräte, die vielleicht schon an den Schulen sind, aber noch nicht bei den Schülerinnen, jetzt relativ schnell zu den mhm. Schülerinnen kommen. Ich glaube, das war ein Thema, das wir auch im Vorfeld schon etwas besprochen haben. Mhm. Aber das ist halt der Situation und dem Umstand geschuldet. Mhm. Ja, äh, Frau vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und äh, ich würde mal denken, ähm, wir wissen, wo wir hin müssen, <lacht> wenn wir einen Support benötigen. Super, und? danke vielmals. Darf vielen ich, ist Dank. es in Ordnung, wenn ich den, das Formular noch kurz in den Chat poste und wenn jemand äh, quasi Input oder Rückmeldungen oder Ideen, Gedanken äh, hat, ja. Ja, dass, wir das, dass wir das quasi noch mitnehmen, da würde ich mich sehr freuen. Ich werde den, ähm, also man sieht es hier. Ähm, quasi kurz, ich werde es aber gleich wieder aufhören zu teilen, weil ich glaube, es geht gleich weiter und würde einfach nur den, den Link in den Chat stellen. Absolut. Super. Vielen herzlichen Frieden. Dank. Gut, danke. Schönen Abend noch.